Uh, vielen herzlichen Dank für die Einladung, es freut mich hier zu sein und danke auch den beiden vorherigen Sprechern. Tolle Präsentationen, ich kann da glaube ich mit meiner Powerpoint schlecht mithalten. Uh, also, uh, ich bin hier um Women in AI zu präsentieren. Es handelt sich dabei um eine NGO, die in Frankreich gegründet wurde und ein internationales Netzwerk ist, mit dem Ziel, Frauen zu motivieren, aktiv im Diskurs rund um AI äh, teilzunehmen. Also es knüpft perfekt an die erste Präsentation an, wie schon gesagt. Äh, kurz äh, bevor ich jetzt wirklich in die Präsentation reingehe, möchte ich mich vielleicht selbst noch vorstellen. Also mein Name ist Carina Zehertmeier und äh, ich bin ehrenamtliche Botschafterin für Frauen in künstlicher Intelligenz. Ich bin Juristin äh, von der Ausbildung her und habe dann Menschenrechte studiert und eine Zeit, im, also eigentlich den Großteil meiner beruflichen Karriere im diplomatischen Bereich gearbeitet und bin so eigentlich zu dem Thema neuer Technologien gekommen, indem ich äh, viele Themen in, in der UN verfolgt habe und dementsprechend auch gesehen habe, wie relevant Daten dort sind, wie viele Daten es gibt und äh, welchen Unterschied das Ganze äh, machen kann. Zusätzlich studiert auch mein Bruder künstliche Intelligenz und hat mich mein ganzes Leben, also die letzten Jahre, in Diskussionen verwickelt, in denen ich es anfangs schwer gefunden habe, mich irgendwie zu verteidigen rechtlich und habe dann Feuer gefangen, an dem Thema eben selbst zu arbeiten. Und ähm, würde jetzt nicht behaupten, dass ich mathematisch mich jetzt äh, sehr gut schlagen könnte, Drum bitte ich euch, in der Fragerunde äh, gütig mit mir zu sein. Ja, also zur Organisation äh, selbst. Also wie gesagt, das Ziel ist es eben, Frau, die Partizipation und Repräsentation von Frauen in künstlicher Intelligenz zu fördern. Äh, warum ist das überhaupt wichtig? Ganz einfach, wie heute schon gesagt wurde, künstliche Intelligenz ist in der Zwischenzeit ein Bestandteil unseres Alltages. Viele Entscheidungen, die uns alle betreffen, werden von künstlicher Intelligenz eben schon mitgefällt. Und diese Entscheidungen reichen vom Gesundheitssektor über, äh, über Versicherungen bis hin zur Bildung ähm, und äh, viel, viel mehr. Konkret gibt es auch einige äh, negative Beispiele, die gezeigt haben, dass man nicht einfach äh, willkürlich Daten äh, in äh, ein Programm schmeißen kann, ohne äh, zu überprüfen, wie diese Daten eben konkret ausschauen. Also das, was mir halt als erstes einfällt, ist äh, vor allem im Bereich des Personalwesens, wo zum Beispiel auch Amazon äh, eine Recruitment-Plattform äh, programmiert hatte, die eben äh, helfen soll, so, helfen hätte sollen, äh, äh, eben Kandidaten für äh, Data Scientist Positions und andere Positionen eben zu rekrutieren. Sehr schnell hat man aber herausgefunden, dass äh, das äh, Programm vor allem auf Männer abgezielt hat und selten Frauen als potenzielle Kandidaten herausgefiltert hat. Ganz einfach deswegen, weil man die Daten vom eigenen Unternehmen herangezogen hat die darauf basieren, dass eben 80 Prozent der Programmierer männlich waren und dementsprechend auch die Maschine äh, Männer bevorzugt hat in der Selektion. Also das Programm gibt es jetzt natürlich nicht mehr, sondern hat man wieder runtergenommen. Äh, aber nur um zu zeigen, dass es eben wichtig ist, sich Gedanken zu machen, welche Daten wie verarbeitet werden. Ja, eben wie auch heute schon äh, besprochen wurde, muss das Ziel eben sein, dass eine künstliche Intelligenz transparent und objektiv und vorteilslos so vorteilslos wie möglich gestaltet wird. Wie kann man äh, so ein Ergebnis erreichen oder kann man es überhaupt erreichen? Also, wenn man mich persönlich fragt, glaube ich, es ist, ist schwer äh, eine Maschine zu kreieren oder einen Algorithmus zu schaffen, der 100% objektiv ist. Aber ich bin jemand, der optimistisch ist in dem Sinn, dass ich glaube, dass es leichter ist, äh, wenn man Vorurteile in Maschinen erkennt, diese dann äh, zu bekämpfen, zu verbessern, äh, etwas zu ändern, als äh, Vorurteile in einem Menschen zu ändern, wenn sich der einmal darauf festgesetzt hat. Konkret in der Praxis wird es jetzt, bin ich eben auch der Meinung, was es dafür bedarf, sind einerseits diversifizierte Datensets, das heißt, Konkret, wenn man jetzt auf Google geht und einfach das Wort CEO eingibt, ist das Resultat, dass man 80% weiße, 50-, 60-jährige Männer vor sich hat. Wenn man jetzt einfach dieses Datenset nimmt und in einer Maschine speist, wird das Resultat eben dementsprechend ausschauen. Wie kann man dem vorbeugen? Eben indem dass man auch, also das Problem ist, es muss eben einem erst einmal auffallen überhaupt, dass es diesen Bias oder diese Vorurteile in den Daten gibt. Wie, wie kann man auf das aufmerksam machen? Eben indem man versucht, möglichst breit gefächerte Programmierteams haben, die verschiedene Gruppen der Gesellschaft und der Realität widerspiegeln. Das heißt eben Frauen, Menschen verschiedener kultureller Hintergründe, denen das dann auch auffällt. Und wichtig ist auch, dass eben nicht nur in den Daten der Bias, also die Vorurteile vorhanden sein können, sondern eben auch in der, im Programm selbst. Ein weiterer Punkt, den ich extrem wichtig finde, und der knüpft auch zu meinem, also an mein Thema an, ist es eben, zu jedem bewusst zu machen, dass wir alle, also alle Menschen, Menschen haben Vorurteile, jede Gesellschaft hat Vorurteile, und diese werden reproduziert. Das ist einfach so, und ich, ich bin der Überzeugung, dass man eben sich diesem Problem bewusst sein muss, um es zu erkennen. Und da, das knüpft halt sehr gut an, an das Thema, weil, Laut äh, dem World Economic Forum äh, sind derzeit nur 22 Prozent aller äh, Experten im AI-Bereich, also künstlichen Intelligenzbereich, Frauen. Und das ist natürlich eine Unterrepräsentation, die ein Problem, also eine Lücke darstellt, die man schließen sollte. Und zwar nicht nur auf äh, technischer Ebene, sondern auch politischer und rechtlicher Ebene. Ja, zur Organisation selbst, also zu Women in AI. Äh, bei der Organisation handelt es sich um die größte internationale Gemeinschaft von Frauen äh, in äh, künstlicher Intelligenz. Die Zahlen stimmen also stimmen nicht mehr 100 Prozent. In der Zwischenzeit sind wir schon 1000, über 1.800 Mitglieder von über 80 Ländern, die eben von verschiedensten Hintergründen sich zusammenschließen und Events fest besuchen und versuchen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Äh, außerdem äh, gibt es derzeit auch schon 28 Botschafterinnen, zu denen ich auch zähle, die aktiv äh, an Veranstaltungen teilnehmen und auch Events organisieren. Ja, das bringt mich gleich zu den Aktivitäten. Also, wir treffen uns regelmäßig, organisieren Events, es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Also, ich bin erst sehr kurz dabei bei dieser Organisation und habe es bis jetzt noch nicht geschafft, sowas in Österreich zu starten, aber ich glaube, ich werde im Anschluss gleich mit Ramon ähm, mich verknüpfen und schauen, ob wir was organisieren können. Ähm und äh, ja, also wir publizieren auch und betreiben Recherche und bloggen. Also falls ihr Interesse habt, dann äh, bitte äh, kommt und tretet unserem Netzwerk bei. Also es geht wirklich nur darum, um zu zeigen, dass man äh, findet, dass äh, Frauen oder allgemein inklusive künstliche Intelligenz äh, ein wichtiges Thema sind. Äh, also beitreten unter womeninai.co, für die, die es nur via Audio hören. Ähm, ja, zu mir selbst, ich habe mich schon vorgestellt. Ansonsten gibt es auch eine Meetup-Gruppe, die sich heute zum ersten Mal sehr erfolgreich getroffen hat. Und ähm, also man sieht hier nur sechs Mitglieder, in der Zwischenzeit sind es schon knappe 80. Und ähm, ja, also das nächste Meeting wird sehr bald stattfinden, falls jemand äh, eine Initiative hat, die er gerne teilen möchte oder äh, etwas besprechen möchte im Rahmen von interessierten Frauen, dann bitte einfach an mich wenden. Und letztlich nutze ich gleich noch die Gelegenheit, um auf eine Veranstaltung aufmerksam zu machen. Bitte das Datum ignorieren. Also ich organisiere derzeit eine Veranstaltung eben im diplomatischen Bereich, weil das meine Expertise ist und es geht um AI in Diplomacy and International Relations und die Uh, die, dieser Talk, der eben der Kickoff eigentlich meiner ähm, Botschafterrolle ist, mehr oder weniger wird er uh, voraussichtlich Anfang September stattfinden. Ja, und dann darf ich mich auch schon bedanken. Ah, ich glaube, ja, genau. Also dann darf ich mich schon bedanken. Also es war ein bisschen ein kurzer Talk, aber ich freue mich über Fragen und uh, hoffe, sie sind nicht zu so algorithmisch und mathematisch. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Danke für die Vorstellung dieser tollen Initiative. Ja, sehr gerne. Viel Glück und viel Erfolg. Ich glaube, wir brauchen das ganz, ganz dringend. So, hat jemand Fragen, Anregungen, Bemerkungen dazu? Von wo ging die Initiative aus und was gibt es äh, in anderen ähm, Ländern, wo schon länger läuft, äh, für Aktivitäten? Also die Initiative ist äh, von Frankreich ausgestattet, äh, von einem Netzwerk von äh, drei jungen Frauen, äh, von denen nicht alle Programmiererinnen sind, äh, die eben in verschiedenen Bereichen in Verbindung gekommen sind mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, und festgestellt haben, dass Frauen eben wirklich unterrepräsentiert sind und äh, systematisch äh, das Gefühl hatten, dass ihre Interessen nicht wirklich reflektiert wurden und einen Bedarf gesehen haben, eben hier aktiv zu werden, sehr groß, also zu den Tätigkeiten der Organisation als solche, also wir, das, das eine Thema ist es vor allem, Veranstaltungen zu organisieren und äh, versuchen, auch in Veranstaltungen zu sprechen, um das Thema publik zu machen. Aber sehr viel äh, wird auch in den educational part investiert. In anderen Ländern gibt es ganze Bootcamps für Mädchen, äh, aber nicht nur. Also die, der, die Organisation steht übrigens auch allen offen, die sich dafür interessieren, nicht nur Frauen. Das hätte ich vielleicht schon vorher dazu sagen sollen. Und... Ähm, also es, es gibt sehr viele Educational Trainings, auch für Erwachsene in der Zwischenzeit, aber natürlich ist das noch nicht bis hier durchgedrungen, aber am, am stärksten ist auf jeden Fall die Repräsentation in Paris, in Australien, äh, wurde jetzt glaube ich gerade ein einwöchiges Bootcamp veranstaltet und ansonsten gilt es halt zum Thema zu blocken, aufmerksam zu machen. Um, ich weiß nicht, ob du die Website kennst, womenalsoknowstuff.com, das habe ich mal von XICD <lacht> gehört, die Website, dort sind, ist einfach eine Datenbank von weiblichen Expertinnen in allen möglichen Themengebieten und ihr könntet euch da auch registrieren, dann haben wir vielleicht mal eine zentrale Datenbank von allen Expertinnen. Ja, also, super, ja. danke für die Anregung, Bitte, also ich komme dann nachher nochmal vorbei, ich muss mir das notieren. Okay. Um, ups, zum Thema AI in Diplomacy. Und, und, äh, kannst du da irgendein Beispiel irgendwas, wo man sich was darunter vorstellt? Also. Ja, also um, danke nochmal äh, fürs darauf aufmerksam machen. Ich bin nämlich auch noch dabei, Sprecherinnen zu suchen. Also falls ihr eine Frau kennt, die äh, auf jeden Fall bei dem Thema, was er sagen möchte, dann bitte an mich wenden. Und ähm, ja, zum Thema AI-Diplomacy, also, also das ist das Thema, das ich eben am besten kenne. Und es ist ein sehr großes Thema, weil es ist nicht nur, also es hat verschiedene Facetten einerseits, wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Diplomaten erleichtern kann, weil die Arbeit doch sehr bürokratisch und standardisiert auch ist. Also das ist der eine Bereich, aber natürlich der viel größere ist künstliche Intelligenz als Bestandteil der diplomatischen Verhandlungen und äh, da spielen sehr viele Faktoren hinein, vor allem auch, äh, man ist, Staaten sind gerade dabei sich zu positionieren, äh, je in ein Staat nach dem anderen schreibt gerade seine nationale Staat, Strategie und alle lassen erkennen, dass sie gerne eine Vormacht in, im künstlichen äh, Intelligenzbereich hätten und man merkt eben, äh, wie sich die neuen Power-Dynamiken verschieben oder halt auch steigen, vor allem auch dieser, man spricht ja sogar fast von einem kalten Krieg zwischen USA und China, wo sich die Fronten um den Tech-Run quasi so neu aufbauen und ähm, also es geht auch um diese neue Gestaltung der Powerpolitik und dann des Weiteren als Verhandlungsgegenstand ganz stark, zum Beispiel, wenn es um äh, autonome Waffensysteme geht, wo man, in, also ich habe das in Genf äh, nur nebenbei verfolgt, aber man sieht eben ganz stark, wie sich große Player gegen die Regulierung von äh, Waffensystemen sträuben. Man sieht, wie das Aufrüsten in diesem Bereich eben am Laufen ist und niemand preisgeben will, wo er eigentlich technologisch steht, wie weit er schon fortgeschritten ist. Und das sind so die Themen, die angesprochen werden, aber natürlich auch viel anderes noch wie Menschenrechte, die einen großen, also Data Privacy, äh, wie man im Internet äh, quasi Menschenrechtsverletzungen begegnet, äh, etwaige Regulierungsmodelle, soll man einen internationalen Framework wirklich schaffen? Reichen die gegebenen Frameworks oder nicht? Also das sind so Themen. Es gibt zum Beispiel äh, einen ähm, Regelsatz für Businesses im Menschenrechtsbereich, also die, wie man sich eben ethisch korrekt verhandeln halten soll als Unternehmen und natürlich die Staaten, die jetzt äh, möchten, dass äh, man künstliche Intelligenz, neue Technologien nicht reguliert. Die sagen, wir brauchen keine neuen Frameworks, um äh, die, diese neuen Technologien zu regeln. Wir können uns einfach auf dem, was es schon gibt, auf dem ausruhen und äh, versuchen, mit dem zu arbeiten, was wir haben, aber nicht mehr bürokratischen Aufwand schaffen. Und natürlich gibt es dann andere, die, die vor allem kleinere Staaten, die auf Kooperation angewiesen sind. Und... Uh, oft auch uh, diesen großen Technologie-Giganten sich unterlegen fühlen, uh, die dann Dafür argumentieren, dass es auf jeden Fall ein Regelwerk braucht, das absichert, dass auch die Europäische Union versucht, sich ihn sehr stark zu positionieren mit einem ethisch korrekten Zugang zu AI. Also es geht darum, Trustworthy Ethic AI eben zu kreieren und man sieht es sehr stark, dass die Bemühungen sind, sich als Europa innerhalb der Staatengemeinschaft, als der Vertrauenspartner, äh, eben einzurichten. Aber die Frage ist, ob man dann eben äh, zurückfällt. Also es ist natürlich ein, ein Kompromiss, den man eingeht, weil andere Staaten einfach die Daten verwenden für diverse Zwecke, so die Systeme schneller mit Daten speisen, besser, effizienter äh, agieren können. Und das sind so die Themen, die da herumkreisen. Also es, es würde mir sicher noch mehr einfallen. ja. Wird ein sicherlich spannender Vortrag werden im September dann. Ja, im September, genau. Also Anfang, ich, ich werde es noch posten und streuen, so weit wie möglich, genau. Da helfen wir natürlich gerne mit bei der Bewerbung. Aha, vielen Dank, ja, ich werde darauf zurückkommen. So, gibt es noch Fragen? Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich Ebenfalls. bei dir. Dankeschön. Äh,